Ich befinde mich hier im BMSH2, dem Berlin Magnetically Shielded Room 2 der PTB in Berlin im Fachbereich 82 Biomagnetismus. Messungen, die wir hier durchführen, sind zum einen physiologische Sachen im Biomagnetismus. Zum anderen machen wir auch Messungen über Grundlagenphysik und auch Materialcharakterisierung. Für diese Aufgabe braucht man eine besondere Messumgebung, die wir hier in Berlin haben, das ist der BMSR2, die weltweit bestgeschirmte Kabine, die auch begehbar ist. Der BMSR2 selbst besteht aus sieben Lagen hochpermeablen Material, sogenanntes mu das eine Eisen-Nickel-Legierung ist, und einer zusätzlichen Wirbelstrom-Schirmung. Damit erreichen wir ein Restfeld in der Kabine von unter einem Nanotesla. Man kann das sehr gut vergleichen mit dem Erdmagnetfeld, sagen wir 50 Mikrotesla, wir sind also 50.000 mal kleiner, als das Umgebungsfeld außerhalb der Kammer. Die hohe Anzahl an Momenteillagen ist notwendig, um einen sehr hohen Schirmfaktor bei sehr niedrigen Frequenzen zu erreichen. Als Zahl kann ich nennen, bei einer Frequenz von 10 mHz erreichen wir einen Schirmfaktor von 10 Millionen. Solche hohen Schirmfaktoren sind notwendig, um langsame physiologische Prozesse im menschlichen Körper zu messen wie sie zum Beispiel auch bei Gehirnaktivität auftreten können. Die Kabine ist nur ein Teil äh, des Aufbaus. Wir haben hier auch sehr empfindliche Sensoren, sogenannte Squid-Systeme, die es erlauben, diese hochempfindliche Messumgebung auch wirklich auszunutzen. Was jetzt im Moment aufgebaut ist, ist ein Aufbau für Grundlagenexperimente der Physik. Man hat hier hyperpolarisiertes Helium-3, äh, das wir auch hier vor Ort vorbereiten und wir gucken uns die Spindpräzision im sehr niedrigen Magnetfeld an. Ge gegenwärtig untersuchen wir die Wechselwirkung potenzieller dunkler Materie mit präzidierendem Helium 3, um potenzielle dunkle Materie hier direkt nachweisen zu können. Ein weiterer Bereich, den wir hier äh, durchführen, ist magnetische Charakterisierung von Materialien und Sensoren. Die ESA war hier vor Ort und hatte äh, für ihre Mission Solar Orbiter ähm, ihren Messarm eingebaut, um zu charakterisieren, wie die Sensoren funktionieren und ob Übersprechen oder Störungen gegenseitig wirken. Das erlaubt dieser Raum sehr schön, da er eben frei begehbar ist und ein zusätzliches System hier hat, bei dem wir Charakterisierung von magnetischen Materialien durchführen können. Der bmsr 2 bildet sozusagen das Flaggschiff für das neu installierte Gerätezentrum Meteorologie für ultraniedrige Magnetfelder und erlaubt es externen Nutzern die einzigartigen Messeinrichtungen zu nutzen. Somit können äh, externe Firmen aus der Industrie, äh, Forschungsinstitute oder auch Hochschulen äh, in Zusammenarbeit mit uns einzigartige Forschung durchführen.